In diesem Video schauen wir uns drei verschiedene Lagemaße für eine Variable an. Lagemaße verraten uns etwas über die zentrale Tendenz einer Variablen. Dafür öffne ich zunächst mal wieder einen der Beispieldatensätze, die Starter hier zur Verfügung stellt. Das nehme nämlich diesen hier, nlsw88.dta. Das Fenster kann ich wieder schließen und sehe jetzt hier, dass der Datensatz geöffnet ist. Hier sehe ich die Variablennamen. Da haben wir eine Variable, die heißt mit Variablennamen wage und als Label haben wir hier hourly wage. Das heißt, da wird der Stundenlohn der Befragten angegeben. Ich öffne einen Do file mit DoEdit und schreibe hier einmal kurz auf, was wir machen wollen: Lagemaße ermitteln. Und zwar wollen wir gerne folgende drei Lagemaße uns angucken. Das erste ist das arithmetische Mittel. Das ist so das bekannteste Lagemaß, da summiert man einfach die ganzen Werte auf und teilt sie durch die Anzahl der Fälle. Dann als zweites gucken wir uns den Median an. Der Median ist in dem Sinne der mittlere Wert der Verteilung, dass er die rangeordnete Wertereihe halbiert. Was ist damit gemeint? Rangeordnet heißt, dass man alle Fälle des Datensatzes nimmt und sie nach der entsprechenden Variable sortiert. In diesem Fall würde man also bei demjenigen anfangen mit dem niedrigsten Stundenlohn bis zu derjenigen mit dem höchsten Stundenlohn und dann würde man gucken, wer in dieser rangeordneten Wertereihe genau in der Mitte steht. Und Diese Person hat dann das Medianeinkommen. Und diese Person kann von sich sagen, dass dann die Hälfte der Befragten weniger oder gleich viel wie sie verdient und die andere Hälfte eben mehr oder gleich viel wie sie Und Dann haben wir noch als drittes den Modus. Da wird auch Modalwert genannt. Da guckt man einfach, welche Ausprägung der Variablen am häufigsten vorkommt. Hier also welcher Stundenlohn am häufigsten da genannt wurde. Gut, berechnen wir als erstes arithmetische Mittel für diese Variable Wage. Dafür verwenden wir den Summarize-Befehl. Und ähm, Beim Summarize-Befehl geben wir zunächst mal den Befehlsname ein und dann den variablen -Name hier also Wage. Dann markiere ich den Befehl und führe ihn aus. Und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Da haben wir hier nochmal den Befehl stehen, Summarize Wage. Dann haben wir hier die Anzahl der gültigen Fälle, 2.246 gültige Fälle. Da wir auch insgesamt diese Fallzahl haben, sehen wir, dass wir keine fehlenden Werte haben. Und hier unter der Überschrift Min sehen wir jetzt das arithmetische Mittel. Und das liegt gerundet bei 7,70 Dollar. Also können wir uns merken, oder können wir notieren, dass das arithmetische Mittel liegt in diesem Fall bei 7,70 Dollar. Dann haben wir als zweites den Median. Für die Medien nehmen wir auch wieder den Summarize-Befehl. Zusätzlich verwenden wir noch die Detail-Option. Zur Erinnerung, wenn Sie die Optionen nachgucken wollen für einen Befehl, einfach Help und den Befehlsnamen eingeben. Hier also Help Summarize und dann bekommt man die Information, welche, äh die Information, welche Optionen es in dem Befehl gibt. Gut, ich markiere wieder den Befehl und führe ihn aus. Und dann schauen wir uns hier das Ergebnis an. Wir bekommen einige Sachen, die wir schon kennen, Anzahl der gültigen Fälle, arithmetisches Mittel etc. Und was uns jetzt interessiert, ist dieser Bereich hier zu den Perzentilen. Und äh, die Perzentile sagen uns immer, in welchem Bereich welche Einkommenswerte liegen. Und zwar können wir immer ablesen, dass zum Beispiel hier 1% der Befragten bis zu 1,93$ verdienen. Und nach dieser Logik sind jetzt diese Perzentile immer aufgebaut. Sie sagen uns also, bis zu welchem Wert, wie viel Prozent der Befragten liegen. Wir können also hier dann zum Beispiel ablesen, dass 5 Prozent der Befragten bis zu 2,80 Dollar verdienen. Und was uns jetzt eigentlich interessiert, um den Medien zu ermitteln, ist ja die Information, welcher Stundenlohn so liegt, dass praktisch die Hälfte der Befragten diesen Lohn oder weniger verdienen. Und die Hälfte der Befragten diesen Lohn oder mehr. Und deswegen müssen wir hier beim 50%, also beim 50%-Perzentil schauen. Und das liegt in diesem Datensatz hier bei 6,27 Dollar. Das heißt, der Median liegt bei 6,27 Dollar. Und als drittes den Modus. Dafür brauchen wir eine Häufigkeitstabelle mit der Variable wage. Und dann hängen wir dort noch die Option Sort dran. Diese Option sorgt dafür, dass die Häufigkeitstabelle so sortiert wird, dass die Ausprägung mit der größten Häufigkeit ganz oben steht. Und das ist genau der Modus, deswegen können wir das dann ganz leicht ablesen. Also ich markiere den Befehl und führe ihn aus. Und dann gucken wir uns in der Häufigkeitstabelle an, welcher Wert ganz oben steht. Mit einer Häufigkeit von 48 haben wir hier 4 Dollar und gerundet 3 Cent. So, das waren die drei Lagemaße, arithmetisches Mittel, Median und Modus.